Ich bin Es flackert. Barben ist tot. Barben, wo bist du? Barben! Barben! Kommt uns straight entgegen! Darwin. bei Gott! Oder? Oder? Warte. Wer kommt da raus? Ich bin tot. Alter. Holy shit